Wir sind in Hamburg, im schönen Norddeutschland und ähm, heute zu Besuch bei Basti, der im September letzten Jahres sein erstes Grundeinkommen bekommen hat. Kannst du dich noch erinnern, wie das war? Ja doch, auf, auf jeden Fall. Ist noch, ist noch ziemlich präsent. Also das, äh, da saß ich tatsächlich äh, in meinem damaligen Job, habe meine E-Mails äh, gecheckt und lese dann plötzlich die E-Mail, dass ich gewonnen habe. Und äh, ja, mir ging durch den Kopf. Wow, ich hatte dann ja auch letztes Jahr im Labor angefangen. Ich bin da biologisch-technischer Assistent. Also tatsächlich bin ich direkt in der PCR-Abteilung. Also wir machen die ganzen ähm, PCR-Abstriche äh, auf Corona. Hatten auch gut zu tun jetzt so allmählich, klingt es ab. Jetzt kann man mal ein bisschen durchatmen. Wie ist es dir so ergangen mit dem Grundeinkommensjahr bisher? Was hat sich so für dich verändert? Hat sich was verändert? Ja doch, das insofern, dass ich, äh, dass ich auf jeden Fall quasi absolut keine Geldsorgen mehr habe, also ich äh, musste mir nicht, muss mir keine Gedanken mehr darüber machen, so kann ich, kann ich mir dieses Produkt jetzt leisten oder nicht. Und haben alle, die, denen du das erzählt hast, haben die sofort gewusst, um was es sich handelt oder musstest du erstmal große Aufklärungsarbeit betreiben? Ich hätte eigentlich erwartet, dass inzwischen viel mehr Leute darüber Bescheid wissen, aber ja, und die meisten, die meisten muss ich halt tatsächlich irgendwie darüber aufklären und mhm. äh, die, die dann darüber Bescheid wussten, die haben sich dann auch sofort angemeldet, weil wenn sie dann natürlich einen äh, Gewinner in, in, in der Realität vor sich haben, dann äh, animiert das natürlich auch nochmal ganz anders. Ja. Ist anderen dann irgendetwas aufgefallen, dass du dich irgendwie verändert hast? Andere Leute einladen kommt jetzt äh, deutlich häufiger vor, dass das, das, das ist den Leuten auf jeden Fall auch schon aufgefallen ist. Ah ja, okay. ja. Was macht es denn mit dir, dass das Grundeinkommen auch von anderen genauso gespendet wird? Ähm, ja, das, das hat mich auf jeden Fall auch dazu animiert, äh, quasi immer einen Teil äh, von meinem Gewinn ähm, zurück zu spenden, zurück in den Lostopf zu geben. Mhm. Sobald man Geld über hat, sollte man auch einen Teil davon abgeben. So, das war eigentlich immer schon so meine, meine Einstellung. Und es äh, ist, ist für mich so ein, so ein, so ein bisschen... Das menschliche Grundverständnis eigentlich, also ähm, ich glaube, die Welt würde auch ganz anders aussehen und viel besser funktionieren, wenn die Leute, die, die zu viel haben, den Kram den Leuten geben würden, die es halt nicht haben. Und da ist sowas wie das Grundeinkommen genau das Richtige, weil da spendet man ja, um es irgendjemandem zu gönnen. So, ne? das ist, äh mhm.